Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und ja, das ganze Video dreht sich heute um das Oculus Quest 2 Elite Strap und äh, ja, ich habe es bekommen und äh, es gibt heute ein kleines Unboxing und äh, dann gibt es noch eine ganz wichtige Info. Der Verkauf wurde momentan gestoppt, so wie es aussieht und äh, diese Info gucken wir uns gleich mal an. Wir machen ein Unboxing. Ich äh, montiere das Ding an die Oculus Quest 2. Ich setze das hier mal auf und äh, schilder mal ganz kurz meinen Eindruck, meinen Ersteindruck. Und äh, ja, jetzt geht's es erstmal los mit dem Intro und danach äh, geht es weiter mit den News. So wie es aussieht, gibt es momentan einen Auslieferungsstopp des Elite-Straps für die Oculus Quest 2. Und warum, wieso, weshalb? Scheinbar ist es ein Materialfehler, warum jetzt da erstmal ein Auslieferungsstopp stattgefunden hat. Und ähm, ja, ihr kennt alle wahrscheinlich die Bilder. Ich habe es auch in der News schon mal gezeigt. Und zwar sehen wir hier, dass es hier Risse gibt. Und äh, ja, das bei normalem Ge Gebrauch der Brille und Des Headstraps und äh, ist natürlich schlecht. Es soll nur ein kleiner Teil äh, betroffen sein, der, der Geräte, sage ich mal, die ausgeliefert wurden. Ähm, es betrifft nicht alle und äh, der Patrick von Die Zockstube hat ein cooles Video dazu gemacht. Er äh, misshandelt quasi seinen äh, Elite-Strap und es bleibt heil. Er zieht es auch oft genug an und ab und an und ab und äh, da reißt nichts. Von daher, das bekräftigt noch mal die äh, Vermutung, dass es nur ein kleiner Prozentsatz äh, ist, der da betroffen ist. Und ähm, ja, dieser kleine Prozentsatz reicht Facebook, um jetzt zu sagen, so Leute, stopp, wir verkaufen jetzt erstmal keine Elite-Straps mehr und äh, gehen dem Problem erstmal auf den Grund, gucken mal, was da jetzt äh, das Problem ist. Und äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass eventuell Kunststoffgemisch nicht in Ordnung ist, äh, bei der ersten Charge vielleicht und äh, ja, aber das sind alles nur Mutmaßungen, da muss man jetzt echt abwarten. Und äh, ja, Besteller äh, haben von Facebook eine E-Mail bekommen und da steht dann drin, wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Ihnen äh, Ihren Quest 2 Elite-Riemen nicht zum voraussichtlichen Versanddatum liefern können. Wir untersuchen derzeit Kundenberichte zur Qualität. Wir gehen davon aus, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz des Elite-Strap-Zubehörs vom Problem betroffen ist. Da uns sehr daran liegt, unseren Kunden stets die bestmögliche Qualität und bla bla bla bla bla. bla. Und ähm, ja, deshalb haben die den Versand der Lagerbestände, die die noch hatten, jetzt erstmal auf Eis gelegt und gehen den ganzen auf den Grund. Und äh, das finde ich auch super. Also ist eigentlich genau die richtige ja, Reaktion, sage ich mal. Erstmal gucken, was ist das Problem, welche Charge hat das Problem, besteht das eventuell nur bei der ersten Charge, die ausgeliefert wurde oder auch schon äh, in der zweiten und dritten und vierten, ich weiß nicht, wie viel da momentan äh, ausgeliefert wurden und produziert wurden, aber äh, wenn die dem nachgehen, okay, dann werden die das rausfinden und äh, ja, ich bin gespannt, ob ich auch <lacht> davon betroffen bin weiß man natürlich nie, ne? Und äh, wenn es so ist, werde ich natürlich auch ein Video dazu machen, euch das genau zeigen und äh, auch, ähm, ja, meinen mein Bericht dazu abliefern, sage ich mal, wie das passiert ist. Äh, und äh, ja, ich hoffe, ich bin nicht betroffen, aber man weiß ja nie. Ne? So, schauen wir uns mal ganz kurz nochmal das äh, ein anderes Bild dazu an und äh, ja, das sehen wir hier. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gezeigt auf ähm, in meiner Newsendung und äh, ja, das sieht es aus wie ein anderer Riss halt. Äh, auf dem anderen Foto war es ein bisschen feiner, da ist ein bisschen gröberer Riss. Aber gut, das Ding reißt und äh, das ist schlecht. Von daher, es gibt auch noch ein äh, Bild, das habe ich jetzt gerade nicht parat, da ist es irgendwo in der Mitte einfach durchgerissen und der äh, Typ hat geschrieben auf Reddit, ich habe es ganz normal benutzt, vier Tage lang. Er ist Beat Saber Spieler und guckt natürlich, dass das Headstrap gut sitzt. Ja? das fest sitzt und äh, dann ist es einfach mitten durch einfach fast fast komplett durchgebrochen also war nicht mehr viel äh, was da festhielt und ist natürlich schlecht und äh, da müssen wir jetzt echt abwarten was da passiert und äh, was Facebook da darüber schreibt und äh, ja ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ich mehr äh, erfahre. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu meinem Elite-Strap. Ich packe das erstmal aus und montiere das mal an der Quest und dann schauen wir mal weiter. Ja Leute, packen wir das Paket mal aus hier, das Quest 2 Elite Strap und äh, ja erstmal hier, wir haben hier wieder so eine schöne, wie bei der Quest 2, einfach so einen Streifen, wo man das Ganze abziehen kann. Wenn nachher besondere Sachen sind, die kann ich euch gerne auf der äh, Kamera zeigen, die ihr hier, äh, ne? hier, hier oben seht. <lacht> so, das ist auch nochmal so, so eine Art Tesa Streifen. So, packen wir das mal weg. So. Also, die Kartons sind immer ganz toll, muss ich sagen. Ne? So. Ich sage es am besten so in groß. Hier haben wir Elite Strap. Ist hier in so einer Art, einfach in so einem kleinen Karton. Und äh, was haben wir sonst noch? Ja, hier haben wir wieder diese ganzen Guides, ne? die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Und äh, ja, das, das war's eigentlich. Können wir ganz kurz, ganz kurz auf die große Kamera schalten hier. So, ihr seht das auch nochmal. Aber hier wird keine versteckte Quest mehr drunter sein. <lacht> Schade. Wäre cool, wenn da noch eine drunter gewesen wäre. So. So, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Genau hier ähm, seht ihr die Stelle immer, wo es reißt. Das, das muss wohl immer hier sein. Auf allen Bildern sieht man äh, diese schwarze Stelle hier, ne? diesen, diesen Kopfhalter, der hinten anliegt. Und äh, ja, drehe ich mal einfach hier an diesen Mechanismus. Ja, so kann ich es festziehen. So gebe ich wieder ein bisschen Stoff. So, jetzt kann ich das Ganze noch mal kurz in, in groß zeigen, dass ihr das so seht. So. Das ist eigentlich, eigentlich gar nichts so Besonderes. Ne? <lacht> so, wir haben hier die Kopfschlaufe. Die können wir mal kurz hier abmachen. So. so, den müssen wir nachher irgendwo noch durchführen. Müssen wir gleich mal gucken. So, jetzt nehme ich mir mal die... Originale Quest 2 Halterung vor und äh, die können wir ganz einfach öffnen oder demontieren, indem wir einfach hier so ganz leicht ziehen. Ja. Ganz leicht ist gut, aber <lacht> ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, man will natürlich nichts abreißen. Das Ganze mache ich hier jetzt auch. Und äh, man sieht, das Ganze ist einfach nur gesteckt hier. Ne? Hier sehen wir diese Teile. Ich habe den Zoom extra dran gelassen, damit ich auch mal ein bisschen äh, näher ranzoomen kann. Den Auto-Zoom. So, hier sehen wir diese Stellen, ne? wo das Ganze geführt ist. Und äh, ja, hier ist auch nochmal die Stelle, wo nachher hier die Schlaufe durch muss von vom Elite-Strap. Ich würde sagen, wir erstmal das Polster hier, dann wird es auch einfacher. <lacht> so, da muss das nachher durchgeführt werden. So, und so einfach ist das Alter schon mal demontiert. Und jetzt gehen wir einfach hin, führen das Teil dann wieder hier durch diese kleine Lasche. Einfach ist gut, ne? <lacht> Da muss man schon ein bisschen fummeln. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt hat er verloren. So. Jetzt kann man das Ganze einfach hier wieder aufstecken. Wird einfach nur geklickt. Einfach zack, zack dran. So, und auf der anderen Seite auch. So. Schon ziemlich easy gemacht, muss ich sagen. Dann können wir auch das... Facecover wieder aufsetzen, wenn es denn nochmal hält. <lacht> so, jetzt haben wir es aber. So, das war's schon. Jetzt gehe ich nochmal in die, in die Vollaufnahme. So, hier haben wir das Ganze schon, schon mal drauf. Und äh, ja, ich ziehe mir das jetzt mal an. Ich ziehe dafür aber meine normale Brille aus. Weil ich habe die äh, VR-Optiker-Linsen drin. So, jetzt kann ich das einfach hier anziehen. Den kann man natürlich erstmal noch locker lassen. So. Und ich muss sagen, ist schon angenehm. Ne? Also es, es liegt hinten super schön gemütlich an. Schmiegt sich quasi so ein bisschen um den, um den Hinterkopf. Und äh, bei dem originalen Strap habe hab ich schon mal das Gefühl, dass ähm, ja hier schon mal ein bisschen drückt. Äh, habe ich jetzt hier überhaupt nicht. Und äh, ist auch nicht mehr so mega frontlastig das Ganze. Mir drückt die Quest 2 immer so ein bisschen leicht auf den Nasenrücken. Und äh, ja, das habe ich jetzt hier fast gar nicht mehr. Klar, die berührt noch ein bisschen bei Bewegung, aber also echt top, muss ich sagen. Ich bin echt begeistert. Ich bin auf meine erste Spielsession gespannt. Und äh, natürlich ist es sehr wichtig, dass man äh, beim ein-, äh, Auf- und Absetzen auch immer wieder zu und aufdreht, ne? damit man nicht irgendwo hier groß dran zieht und äh, wackelt und reißt. Und äh, ich, hab, ich hatte auch ein Bild gesehen, dass ist es echt hier in der Mitte einfach gerissen. Ne? Und äh, boah, das, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das passieren kann. Klar, hier, hin, hier hinten kann es natürlich sein, hier ist ja auch der, der äh, Mechanismus, äh, wo das Ganze dann wieder reingezogen wird. Ne? Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Das kann ich, glaube ich, hier besser zeigen auf der, als auf der anderen Kamera. Auf jeden Fall, hier zieht sich das ganze Band ja wieder rein. So Und ähm, genau an dieser Stelle reißt sie ja auch irgendwann. Na, natürlich ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wenn es am Hinterkopf anliegt und man spannt das Ganze dass natürlich da an irgendeiner Ecke dann einen ziemlichen Zug drauf ist. Und äh, ja, wenn die Materialfehler haben, dann kann es natürlich da auch reißen. Und äh, aber ja, bisher sieht es ganz gut aus. Ich kann es jetzt noch mal leicht mal demontieren. Mal ganz kurz, um auch mal zu zeigen, wie flexibel das Ganze ist. Hätte ich fast schon vorher machen können, oder? <lacht> so, Jetzt gucken wir mal. Also das sieht echt... Also es fühlt sich jetzt überhaupt nicht brüchig an oder dass man... Man hat ja schon mal das Gefühl bei Plastik, wenn man irgendwas ja, bewegt... Okay, an der Stelle sollte es jetzt nicht mehr weitermachen, aber... Das hat man hier jetzt überhaupt nicht, also ich bin echt gespannt äh, nach ein paar Tagen Test, äh, wie sich das Ganze dann verhält, ob ich auch einen äh, Elite Strap bekommen habe, was diesen Fehler hat und äh, ja, dann wird es natürlich auch ein neues Video geben, aber bisher muss ich sagen, echt habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie reißen würde, aber gut. Das muss, muss man mit der Zeit sehen, ne? dieser, dieser Mechanismus zum Zuziehen, ähm, der legt dann natürlich auch einen ganz anderen Zug drauf, als ob man jetzt hier irgendwie was bewegt oder äh, ja, hin und her wackelt. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Kraft, äh, die man so gar nicht simulieren kann. Ne? Ähm, also das Gummi hier fühlt sich, das ist jetzt wirklich ein ganz normales Gummi, was man auch wahrscheinlich mit einem feuchten Lappen ohne Probleme abwaschen kann. Also das ist kein äh, richtiger Stoff oder so und äh, der fühlt sich aber echt sehr angenehm hin, am Hinterkopf an. Und äh, ja, ich bin echt schon gespannt auf meine erste Sp Spielsession und ich bin euch noch Blair Witch äh, schuldig, <lacht> weil ich ja gesagt habe, wenn das Video 40 Likes bekommt, werde ich weiter zocken und wird es definitiv geben, Leute. Ähm, momentan ist es zeittechnisch echt schwierig, weil ich so viele Sachen noch testen kann muss und äh, Videos machen muss, aber äh, kommt definitiv, also äh, stay tuned. Ne? <lacht> ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier äh, gefallen, war eine kleine... Ja, eher so eine kleine Infoveranstaltung, ähm, damit ihr auch wisst, dass da momentan äh, eventuell Materialfehler äh, herrscht und äh, Facebook das abklärt. Das wollte ich auf jeden Fall mit euch mal äh, besprechen. Und äh, ja, natürlich das Unboxing, das kleine Montage. Habt ihr auch gesehen, wie easy das ist. Also das kriegt echt jeder hin. Und äh, ist sogar noch einfacher, wenn keine Kamera an ist, denke ich mal. <lacht> und äh, ja, also... Man kann natürlich sich jetzt streiten, ist das 50 Euro wert, also vom, vom Material wahrscheinlich nicht. Ne? Also guckt euch das an, das ist alles, alles Plastik, hier ist ein bisschen Gummi, gut hier haben wir ein bisschen Klettstoff. Ne? Aber ist das jetzt 50 Euro wert? Ich sag mal so, wenn es denn lange hält, es nicht kaputt geht, äh, nicht die Probleme auftauchen, wie der äh, Doc momentan hat, der Zitronenarzt, äh, wo das alles knarzt und knirscht, dann ist alles okay, wenn es dann aber sowas verursacht, dann ist 50 Euro einfach zu viel und rausgeschmissenes Geld. Aber da ich äh, am liebsten, was VR angeht, alles für euch äh, hier habe und testen möchte, äh, habe ich es mir natürlich gekauft. Alles geht natürlich nicht äh, finanziell, aber die Sachen, die ich äh, finanziell mir leisten kann, die möchte ich auch auf meinem Kanal zeigen. Und äh, ja, von daher war das mir schon ganz wichtig. Ja, ähm, wenn ich ein bisschen damit gespielt habe, gibt es vielleicht auch noch mal ein kleines äh, Fazit, ein Review. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut äh, Like drauf, wenn euch gefallen hat. Und äh, ich würde mich natürlich auch über Abos freuen, wenn ihr meinen Kanal toll findet, äh, wenn ihr solche Videos weitersehen wollt, wie äh, News-Sendungen, Livestreams, Gameplay, äh, ja, sowas hier. ne? Dann äh, Abo-Button nicht vergessen und Glocke aktivieren. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.